Herzlich Willkommen, liebe Rasenfreaks. Es ist heute ein bisschen trübe beim Rasenfreak. Nee, das Wetter ist nur trübe, die Stimmung ist gut, der Rasen wächst, <lacht> erstaunlicherweise immer noch. Ähm, na ja, mein Dünger haut jetzt wirklich voll zu. Es <lacht> ist unglaublich. Es ist einfach krass. Ich habe gestern gemäht. Ich habe gestern auf 25 gemäht mit dem neuen Sabo. Ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht gemäht. Brutal, wie der Rasen jetzt wächst. Die kleinen Hutpilze wachsen auch, übrigens die Hutpilze sind völlig harmlos. Ja, das sieht doch nicht so schön aus, wenn diese Hutpilze im Rasen sind, aber das macht überhaupt nichts. Die tun nichts, die machen den Rasen nicht kaputt. Mäht man einmal drüber, sind sie wieder weg. Dann kommen sie, hier wieder, <lacht> kommen sie hier wieder die Hutpilze. Alles kein Problem, mich stören die nicht. Kann man auch weghaken. und Hauptsache es sind keine Hexenringe. Hexenringe ist was ganz fieses, das äh, macht den Rasen wirklich kaputt. Aber so ein Hutpilz, so ein kleiner, süßer Hutpilz macht gar nichts. Ja, wir gehen in die Werkstatt, weil, habe ich ja in meinem letzten Video erzählt, ich habe für meinen E-Flex noch mal ein bisschen eingekauft. Wow! Ah, der Duft der Werkstatt! Ja, der Duft der Werkstatt. Am Rasenfreak in der Werkstatt sieht das aus. Wie heißt das? Was haben wir früher so gesagt? Ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf dem Schlips wie bei Hempels dem Sofa. <lacht> ja, alles Chaos. So, wir schmalen die Karton mal hier weg. Wir machen jetzt, wir machen jetzt e -Flex. Die Firma Feeling ist hier der größte Toro-Händler im ja, Kreis Hannover. Hannover Braunschweig und der versorgt mich immer super schnell mit Ersatzteilen für meinen Toro, für meine Toro Maschine. So das hier, das hier oh, und das, yeah. Es ging nicht anders. <lacht> yeah. Ups. Ein nagelneuer Fangkorb. So lieber ich musste jetzt den ganzen Griff umbauen. Das ist echt der Hammer. Das hat sich komplett, komplett verändert. Das ist viel robuster geworden, hier mit so einer fetten Rolle, das war so ein dünnes Blechteil, das haben sie richtig gut verändert, viel solider, auch dieses Ding scheint immer verbogen zu sein, ja, bei mir auch, den Griff habe ich hier eingebaut, den müssten wir jetzt mal neu lackieren, aber das sieht geil aus, jetzt, jetzt, das bauen wir auf den Meer drauf. Ja, jetzt sitzt er richtig breiter dran. Wow. Mann, jetzt sieht das Ding aus wie neu. <lacht> Diese breiten Rollen, die liegen hier drauf. Bestütze sich da. Ja! Herrlich! Ich meine, meine Frau hat recht, das ist nicht notwendig. Aber ich meine, es ist ein, ein Hobby, es ist ein Spielzeug und ich, ich mag es halt unheimlich meine sachen auch zu pflegen und zu erhalten ich, ich finde es immer toll wenn das alles so wie neu aussieht manchmal pflege ich mehr als dass ich es benutze und das ding war so verwarzt meine, das ist teuer ne? alles teuer an dieser maschine das soll mir bitte keiner nachmachen das ist wirklich völlig verrückt deswegen bin ich auch der rasenfreak weil ich ein stück weit auch verrückt bin und bei solchen Sachen auch total übertreibe. Ja, aber da ist noch ein bisschen Rasenschnitt drin. Sieht auch cooler aus. Dann macht das Mähen mal Spaß. So, nach der kleinen Pause geht es jetzt weiter und geht. Das scheint auch so witzig. Das ist kein Rasierschaum, das ist Handschutzcreme. Und jetzt habe ich noch ein zweites Teil gekauft für den e was noch viel wichtiger war. Nämlich meine Frontrolle, hat mir nicht gefallen. Jetzt zeige ich nochmal die Originalfrontrolle, die drauf ist und die Frontrolle, die ich jetzt gerade montiert habe. Und dann gucken wir uns die hoffentlich richtige Frontrolle an. Das ist die Original-Frontrolle, die ist auch schon gerillt. Die hat also auch schon Rillen. Das ist aber eine Frontrolle, wie ich mich jetzt schlau gelesen habe, für Golfplatz Grüns und nicht für höheres Gras von Vorgrüns oder Abschlägen. Und ähm, die hat ja mir auch nicht so gut gefallen. Die hat das Gras noch relativ stark runtergedrückt vorne. Und deswegen habe ich diese Rolle von meinem Greensmaster montiert. Die ist nun komplett anders. Die ist nun ganz breit. Die hat so ganz breite Rillen und nur ganz kurze, ähm, so kleine ja, kurze Stege und hier diese breiten Außenbereiche, diese Rolle macht sehr sehr starke Striche auf meinem Rasen, kann ich da heute nicht zeigen, weil es wie blöd regnet und das hat mir auch nicht gut gefallen, das war jetzt vom Mähbild etwas besser, aber durch diese breiten Außenbereiche ist immer so ein ganz deutliches Streifenbild außen sichtbar gewesen, fand ich auch nicht so doll. Und das hier ist jetzt die neue Rolle bin echt gespannt, ey. Und ich verrate euch nicht, was dieser Krempel so kostet. Ich verrate es nicht. Nein, ich mach's nicht. Es ist, es ist gruselig. Es ist gruselig. Im Profibereich darf man nicht über Preise reden. Ah! Es ist doch genau die gleiche. Ach du Scheiße. Nein! Das ist doch die gleiche. Die oh, zurück. Das ist doch die gleiche Rolle. Kogan. Ja, sie ist ein bisschen... Ja, dies ist jetzt nicht notwendig gewesen. Na ne gut, sie ist hier ein bisschen abgerundeter. Das ist natürlich einfach vom Deal schon total verschlissen. Aber so. Oh nee. Ich habe mich jetzt entschieden. Die muss ich eh wieder auf meinen Greens Masters auftun. Sonst kann ich mit dem nicht mähen. Das heißt, wenn ich so eine Rolle haben will, muss ich die sowieso nehmen. Ich kann ja nicht hier ständig umbauen. Und jetzt testen wir die mal. Dann stellen wir da nochmal eine neue Höhe ein. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen höher. Ich gehe wieder ein bisschen höher. Ich gehe jetzt auf ja nicht so hoch wie es geht ich will ja, 18 vielleicht 18 noch mal sauber machen So. so, jetzt können wir noch mal die Höhe einstellen. So. Sehr schön. Bitte. Ja, es ist natürlich traumhaft. Gut, haben wir jetzt auch 16 mm hochgestellt. Genau, 16mm, 16mm bis Unterkante Kopf, weil diese, diese Unterkante des Schraubenkopfes, die liegt auf, der, auf dem Untermesser auf. 16mm, mehr geht nicht. Okay. Cool. Jetzt gucken wir kurz raus. Wir haben heute Sonntag, den 14. Juni und es ist nur am Regnen. Und ich würde ja jetzt gerne mal hier eine Spur längs ziehen. Obwohl ich eigentlich ja morgen mit dem Sportman, ich muss mal um das Dach der Kamera, obwohl ich ja eigentlich morgen mit dem Sportman erstmal mähen will, auf 20. Und dann kommt der E-Flex auf 16. Genau. Ja, liebe Radflix, das war's dann für heute. Am Sonntag kommt dann wieder das Mähen mit Swordman und e -Flex. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Macht die Glocke an, dann habt ihr mal gleich meine aktuellen Videos. Euer Radflix freut sich auf euch im nächsten Video. Ciao.